Herzlich Willkommen zu diesem Video. Da mir in letzter Zeit ziemlich langweilig ist, habe ich mich dazu entschlossen eine Minecraft Map zu bauen. Allerdings ist die Minecraft Map keine normale Minecraft Map, sondern eine Minecraft Parcours Map. Und mit Parcours meine ich eine Parcours Troll Map. Ich habe ein paar Leute aus dem Discord eingeladen und nun ein paar davon wussten schon, dass es eine Troll Map ist und das hat sie auch ziemlich näher herumgesprochen glaube ich. Zumindest wussten später alle, dass es eine Troll Map ist. Bevor ich euch zeige, wie oft sie daran verreckt sind, zeige ich euch erstmal, wie die Map aussieht und wo man wie weiterkommt. Okay, wie eben schon gesagt, habe ich jetzt einen Minecraft Trollparcours gebaut. Um, und naja, ich bin scheiße in Minecraft, okay? Deswegen <lacht> hofft euch nicht so viel. Das ist, weil ich jetzt scheiße bin in Minecraft, der erst Spawn-Setzpunkt. Bon der Spawn-Point-Setzer, bon wie auch immer und das ist der wunderschöne gestaltete Spawn. Ich weiß, es ist verhässlich. So. Ähm, als allererstes im Trepper cool wird es ein Labyrinth geben. Das hier ist alles fake. Ich gehe jetzt nicht durch. Das ist übrigens der wunderschönste Weg, den ich jemals gebaut habe. So, die sind alle fake. Hier. So, also, dann muss er hier durch, das ist auch mal fake. Dann muss man halt hier durch, bla bla bla bla. Und hier haben sie ein Problem. Und zwar diesen äh, Pressure Plate. Und. Was hat drunter? Richtig. Command Block mit KSP. Das heißt, derjenige, der am nächsten dran ist, sprich den, der drauftritt, der wird sterben. Dann geht es weiter hier lang. Bla bla bla bla bla. So, dann ist man draußen. Hier geht es los mit einem kleinen Jump and Run. Mit klein meine ich wirklich klein. So, hier springen wir mal rüber. Und hier, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das im äh, Adventure-Mode machen lasse. Oder nicht. Game Over 2 also. Im Game Over 2 sieht man nämlich Barrieren sowie auch andere Blöcke. Nicht. Sprich dessen Umrandungen. Dann müsste man das wissen, dass es hier ist. Oder man stirbt halt oft genug. Äh, hier im nächsten. Da. Ist es folgendermaßen. Hier sind überall zwei hohe Wände. Das kann ich dir mal zeigen. Die Barriere. Zwei, sogar drei hoch. Mein, mein Fehler. Damit man es auf gar keinen Fall hochschafft. So. Da steht auch noch The Holy Parkour Guardian is watching. Da war mir langweilig. Ich wollte nicht, dass man das dahinter sieht. Da. Denn die Lösung ist die älteste, die es in diesem Spiel gibt. So, dann geht man hier hoch. Bla bla ah. äh, So. Bla bla alles in Tarnung. Ja. Super, hier geht es dann weiter. So. Genau, hier ist dann der Vertrauenscheck. Wenn du mir vertraust, wähle den linken Knopf, wenn du mir nicht vertraust, dann wähle den rechten. Die richtige Lösung ist kein von beiden, sondern hier. Denn ich möchte nicht, dass man mir vertraut, aber ich möchte auch nicht, dass man nicht, mir nicht vertraut. Das ist so ein bisschen. komisch. Hier. Ja, ich brauchte selber den Taschenrechner, weil ich einfach irgendeine Rechnung haben wollte. Um die Leute ein bisschen zu verwirren. Äh. Tatsächlich. Die, das Ergebnis, was da rauskommt, ist wirklich in und den Und das, man muss nicht hier herumgehen. Auf beiden Seiten ist zwar hier Barriere bis zum zweiten Block. Aber bis zum ersten Block rausstehend. Allerdings hier geht's sogar noch weiter. Bis hier hin. Hier fehlen die aber. Das heißt, hier muss man nochmal einen Dreiersprung machen. So, das kennt doch jeder. Eine Fläche, wo man nicht rauftreten darf. Sprich, ganz viele Pressure Plates. Auf manche darf man rauftreten, auf manche nicht. Lauter Tafel muss man ja von hier hier hin, dahin, dahin, dahin, so. Ne? so Allerdings, hier muss man das Ganze spiegelverkehrt sehen. Das heißt, während man lauter Tafel hier gehen muss, muss man hier gehen. So. Muss erstmal drauf kommen. Das heißt, ich tue erstmal vor. Hier hin, springen, springen, springen. So, dann hier lang. Und jetzt muss man aufpassen. Man. Wenn man sich das gemerkt hat, dann sieht man, dass man denn bis nur einer frei ist nach vorne muss, sprich bis zum vorletzten. Allerdings, die da haben keine Funktion, die sind dann nicht aufgezeichnet. Deswegen muss man hier lang und so. Jetzt die letzte der Sachen, auch wieder mit meinen wunderschönen Designkünsten. Finde einen solchen Holzbutton. Das habe ich jetzt extra gemacht, um die Leute wieder ein bisschen zu verwirren. Wenn man hier aufdrückt. mal einen Piston. Allerdings macht er gar nichts. So, der soll wirklich nur dafür sorgen, dass die Leute denken, hey, hier ist irgendwas. In Wahrheit muss man auf die Bäume raufklettern, um dann hier ranzukommen. Zack, wir wollen. Total easy. Wenn man weiß, wie es geht. Mir ist erst jetzt im Schnitt aufgefallen, dass man wirklich so gut wie jede meiner Tastendrücke und Mausklicks hört. Und das tun auch leid, ich versuche es bis zum nächsten Video ja zu fixen. Zwei Personen, die ich eingeladen habe, haben sich heute die Challenge gemacht: immer wenn sie in Minecraft sterben, müssen sie fünf Liegestütze machen. Damit habe ich, by the way, nichts zu tun. Diese Challenge wird sie sehr erfreuen. Legen wir los. Denkt dran, für uns. Servo müssen. Doch. jeden Tod fünf jedes Mal, Liegestütze. Jedes Mal, wenn wir verkacken oder sterben, fünf Liegestützen machen. Deswegen lasse ich euch hier ja vor. so ein ehrenloser okay. Freund. Äh, äh, ich und Servo machen keinen Sport. Wie nach fünf zusammenbrechen gefühlt. Oh, das ist ein Labyrinth. Also kann man nicht groß sterben. Ich guck gerade drüber. Welches, jetzt <lacht> <lacht> ne? <lacht> Wie sie ganz vorsichtig lang gehen. <lacht> <lacht> doch, hier ist eine Druckplatte. Jonas, geh mal auf die Druckplatte. Blieb, doch, geh drauf, Mann! Warte, äh, Warte wann, wann, Das ist echt schon wichtig. Zick. Oh! Oh, das ist in der <lacht> <lacht> <lacht> oder? Jo. Hier gibt's safe irgendwie Bar Barriers. Das ist ja klar. Guck, hier ist ein nee. Barrier. Sonst wäre hier ist Barrier. Warte. Er muss safe irgendwo eine Barrier sein. Warte, wo hat er hingegangen? Ah, da sehe ich euren Namen. Jo. Einfach hier testen. Wir ja, die ist doch safe dahinter, dahinter Junge. <lacht> Toffe, Alter. Seht der Holy Parkour Guardian is watching. Irgendwo runterspringen. Irgendwo safe Wasser da drunter. Das könnte ich schwören. Irgendwo safe Wasser da drunter. Scheiße. Das ist ein zweier Sprung. Springt doch einfach mal. Ihr müsst keinen Liegestützen machen. Ich glaube, ich los, weiß, nicht Jonas, wie man du schaffst das, los. Nein. Ganz links. Wenn es weitergeht, okay. dann glaube ich nicht, dass sie die 20 Minuten brauchen, die ich eigentlich dachte. Und jetzt? Weiter. Oh, Wahrscheinlich ja. <lacht> <lacht> zu. Okay. Mit. Was Guck, ich bin der einzige bin oder links. Typ, der hier noch... Okay, ist. Leute, ich versuche ich es hey, für uns. Warte, aber versuche es mal für uns, Leute. Hey, links oder Mitte? Äh, was war das? Toffelung. <lacht> okay, okay, also, ich ich was das? <lacht> <war> <lacht> Mitte oder links? Sehr Man, denkt einfach den alles. Ich Bock, Bock, Junge. Ganz Mitte. <lacht> nee. Nein, ja, nichts ist nichts! That moment, Jason knew he <lacht> fucked up. Bestimmt irgendwo ein Knopf. Das hat safe irgendwas mit dem Spaß oben zu tun. Hey, Sonst würde History was? nicht irgendwie sowas randommäßiges hinbauen. Agent guck mal, ist ja lang gesprungen, ne? ja, wir sind, guck mal, hier geht's ja rüber. Ja. Vielleicht Gell, geht's beim zweiten, Dann hier rüber, da wo ich gerade stehe. <lacht> <lacht> Sagt einfach Bescheid, wenn ihr einen Tipp wollt. Nee, warte, wir schaffen das schon irgendwie. Oh. Oh. Oh. Oh. <lacht> <lacht> Danke, Toffel, dass du mir die Druckplatte versperrt hast. Ich hab sie nicht gesehen, also ich... Sorry, Ich, ich hab dich nur gewarnt in meinem Körper. Hm. Ich, ah, ich hasse es, Alter. Ein du bist ein Blickwinkel kontrolliert. schaut genau hier hin. Ich dachte dass ich, ich alle bin. einen scheiß Blick habe. <lacht> <lacht> Agent oder Jonas, springt mal da rein und guckt euch mal kurz in der Lava um, ob ihr da irgendwas seht. Ob guckt da ich guck irgendwie... mal in der Lava um, man sieht gerade mal. Ein, ich guck <lacht> ja, halt einfach. Okay. Was gefunden? Ja, Lava. Oh. Ich glaub, hier ist nix. Simbo, oder? Vielleicht ein Knopf in der Lava. Ja, da habe ich auch schon drüber. Vor allem, weil der sagte, dass es Fehlplaced ist. Ein Slash Game Mode 1 ja. machen oder so? Kann man hier eigentlich ist, überall rüber ist. springen? Das ja, man kann hier überall rüber springen. Mhm. Oh, hat ein Achievement. Was? Aber wo ha hast du eine Metall wo? geöffnet oder was? Ja. Toffel, <lacht> wo? wo Toffel. Ja. Wo hast du denn äh, gesehen, wo eine Barrier ist? Also, komm mal mit, Leute, komm mal mit, Leute, komm mal mit, Leute, ich hab ne, was vorne vorhin was gesehen. Und zwar, da war, war Agent auch schon, da konnte man eine, auf eine Plattform gehen, ja, aber das stimmt mal, aber man kann da vorbeispringen, glaube ich. Schau mal, man kann danach da nach irgendwie weiter. Aber, nee, nee. Leute, da ist, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Da ist, nicht. da ist okay. auch nichts, nein. Ja. <lacht> aber es ist auch, eine scheiß gute Idee, Leute. Alter. Du kannst ja nochmal ein paar kurz bauen. Okay, dann würde ich oh, mal behaupten, ich doch, History, gib mal, hau mal Tipp raus. Okay. Ja. Weil sonst Soll ich euch sagen, wie der zweite Sprung weitergeht? Ja. Jonas war verfickt richtig dran, aber er ist an die Kante des anderen Blocks gesprungen. Also hier ganz links? Ja. Aber da ist noch ein Block dran. Oh mein Gott! Lolls. Du warst so, so nah dran, Jonas. Ich wollte eigentlich da mal ausprobieren, ob ich da springen kann, aber ich wollte es nicht irgendwie ausprobieren. Äh, Leute, wohin springen? Äh, ganz links. Ganz links. Ganz hier. Hier, da, hier ganz ist noch ein Barrier-Block. Ah. Du kannst hier noch eins hochspringen. Ja, so, ah, da noch ist eine Druckplatte. <lacht> <lacht> Lol. Was? <lacht> oh. <lacht> ich habe eigentlich erwartet, dass ihr einfach daran sterben werdet. Was ist mit dem Knopf? Was mit dem. Der, der Knopf ist es safe. Der ist es. Der ist es. Der ist es. Ja. Die beiden Knopf, Knöpfe ja. lügen. Oh ja, der Knopf war es übrigens. Vertrauen. Ich wurde TP't. Hey, ich hab doch nichts Es tun. ist... Ihr dürft nicht rechnen. Ihr dürft nicht rechnen. Irgendwann random, random reingehen. Ihr dürft nicht rechnen. Hier aber. ist relativer Tod. Also... sieht ganz ungesund... Achso... Oh nein, der... Oh, er hat es mit Barriers gemacht. Oh, wie ekelhaft. Ich werde jetzt ganz vorsichtig. Warte, hey, easy, also easy, easy. Saved. Oh, lol. <lacht> Ey nicht so, als mach die Tür zu, Alter. Was machen diese Plattformen hier? Die töten dich, aber nur die Grünen. Vielleicht nur die Grünen. Geh mal ganz rechts lang. Ganz Wahrscheinlich rechts. nur die Grünen. Ganz rechts nur die Roten. Ach, okay. also, hast hier du hier hingebaut, dass man easy war lang kann? Rechtlich. Ach, danke, Ach, oh, Ich will das Painting wieder haben. Ja. <lacht> confused er ist ah. Soll ich einen Tipp geben? Warte. Ich sage euch nicht, wie es geht, sondern ich sage euch nur einen Tipp, Menschen. Ja, dann hau raus. Spiegel. Was? Ja, das kann aber nicht sein, wenn das Spiel verkehrt ist, man warte, äh, warte, warte, warte, warte. Und dann jetzt eigentlich nach oben? Ja. Und dann noch äh, nach, nach rechts? Jo. Noch ein? Jo. Noch ein? Noch Und ein nee, oben, oh. Alle beide nach oben. Okay, okay, hab's. Es ist doch ich safe, genau der Button. Voll. Drück mal den Button, drück mal den Button. Okay, passiert nichts. Doc! Da hab ich nicht gehört! Mach nochmal! Hier! Nein! Ziel! Drück nicht wegen die Double, drück nicht während die. Ist, nee, es ist safe nicht das Ziel. Jonas, drück mal den hier. What? Oder Agent, bitte mal den hier drücken. Bei mir. An der Wand, der. Seriously? Es war so klar, Digga, ist history Was? Das ist so ein Steinknopf an der Wand. <lacht> <lacht> <lacht> Rechts oder links? Ka, genau, das verbinden sich ich aber. Ich hab doch gesagt, ihr werdet mich ich hassen. Ich kannst du mir mal porten. Ah, Gabi, oh, du äh. bist Täuschung. Ähm. Was ist? Also, ich glaube, ich hab ihn. Wo? Agent, teste mal, ich geh weg von dir. Oh, äh. Agent hat gewonnen. Ha. <lacht> ich hab jetzt irgendwie Bock auf SC2, ja. Ich hab im e <lacht> Jo, ja, wie das bist du? Hast du gerade echt nicht gesehen? Hm, ich doch, hä, ja, klar. Hat man gesehen. Ich